Wer Bilder, Videos, Musik oder andere Materialien aus dem Internet verwenden möchte, sollte sich über die rechtlichen Voraussetzungen des Gebrauchs im Klaren sein. Diese Materialien unterliegen meist dem Urheberrecht und sind daher lizenzrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne explizit geschriebene Ausnahmen nicht uneingeschränkt weiterverwendet werden. Dieses Video zeigt anhand eines Beispiels, worauf man bei der Verwendung von Materialien aus dem Internet achten muss. Nehmen wir beispielsweise an, wir wollen ein Bild aus dem Internet verwenden. Seiten, die das möglich machen, gibt es genügend. Von pexels.com, freepict.com oder pixabay.org. Hier finden wir zu jedem Thema unzähliges Material. Werden Bilder, Videos, Musik zur weiteren Verwendung angeboten, nennt man diese Stock-Footage. Wir sind auf der Suche nach einem Stockfoto zum Thema Lizenzen. Welches Foto darf man nun verwenden? Dafür sehen wir uns nun genauer an, wie es mit den Lizenzen von Stock-Footage geregelt ist. Wie gehen wir vor, um auf der sicheren Seite bei der Verwendung zu sein? Was müssen wir beachten, wie darf ich das Bild, das ich benötige, verwenden. Um dies herauszufinden, sehen wir uns die Lizenzen genauer an. Eine Lizenz ist, die vom Inhaber eines gewerblichen Schutzrechts oder urheberrechtlichen Verwertungsrechts einem dritten eingeräumte Befugnis, die dem Rechtsinhaber zustehenden Verwertungsrechte auszuüben, also Nutzungsrechte. Also geht es bei den Lizenzen um die Berechtigung zur Nutzung von. Erstens Erfindungen oder von Schutzrechten für Erfindungen. Zweitens Gebrauchsmustern oder deren Anmeldungen. 3. Marken oder auch Copyrights. Viertens technischem Know-how. Oder fünftens aus kaufmännischer Perspektive, zum Beispiel im Marketing. Im Grunde ist jedes Material urheberrechtlich geschützt. Um anderen die Nutzung des Materials zu ermöglichen und rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, gibt es sechs Tools, die die Nutzung erlauben, nämlich Creative Commons. Creative Commons sind benutzerfreundliche Urheberrechtslizenzen. Sie dienen dazu, eigene Werke mit anderen teilbar zu machen. Sie bieten zudem eine einfache, standardisierte Möglichkeit, anderen die Erlaubnis zu geben, eigenen kreativen Arbeiten zu teilen und zu nutzen und das unter Bedingungen eigener Wahl. Diese sechs Creative Common Tools sehen wir uns jetzt genauer an. Beginnen wir mit der CC BY Lizenz. Das BY von CC BY bedeutet Attribution, auf Deutsch also Namensnennung und umfasst folgende Elemente. Bei der Verwendung ist der Name der Urheberin oder des Urhebers in der von ihm oder ihr vorgegebenen Weise auf jeden Fall zu nennen. Unter der Namensnennung CC-BY ist es möglich, das Material in jedem Medium oder Format zu verteilen, zu remixen oder anzupassen. Die Lizenz ermöglicht die kommerzielle Nutzung, das bedeutet, dass man dieses Medium auch verwenden darf, wenn man damit Gewinne erwirtschaften möchte. Zusätzlich gibt es eine weitere Bedingung, nämlich SA. SA steht für Share Alike und umfasst die folgenden Inhalte. CC BY SA bedeutet, dass eine Weitergabe unter gleichen Bedingungen verlangt wird. Das heißt, wir dürfen das Material verteilen, remixen, anpassen und kommerziell nutzen, müssen jedoch das modifizierte Material unter identischen Bedingungen lizenzieren. Ein weiterer Bestandteil der Creative Commons ist NC. NC steht für Non-Commercial. Wenn wir also eine CC BY NC verwenden wollen, bedeutet das, dass die Inhalte zwar geteilt und verändert werden dürfen, eine kommerzielle Nutzung jedoch nicht erlaubt ist. Die CC BY NC kann noch zusätzlich die SA-Lizenz beinhalten, also Share-Alike. Das heißt, es ist erlaubt, die Materialien zu teilen und zu verändern, allerdings nicht kommerziell und nur solange der oder die Urheberin des Originals genannt wird und nur solange ein neues Werk unter denselben Bedingungen veröffentlicht wird. Es kann auch sein, dass zu CC BY noch ein ND hinzugefügt wird. ND bedeutet No variatives, auf Deutsch keine Bearbeitung. Diese Lizenz erlaubt es, das Material nur in nicht veränderter Form zu kopieren, zu verbreiten und nur unter Namensnennung. Wird auch die kommerzielle Nutzung nicht ermöglicht, gibt es Aufbauend zur CC BY ND Lizenz noch die Kombination von CC BY NC ND, also Namensnennung, nicht kommerziell und nicht bearbeitbar. Schlussendlich gibt es noch die letzte Bedingung zur Nutzung, nämlich... Zero. Hier wird das Urheberrecht aufgegeben, um das Werk weltweit gemeinfrei verfügbar zu machen. Wir können CC 0 Material also verwenden, ohne auf weitere Bedingungen achten zu müssen. Nun haben wir gelernt, welche Creative Commons Tools es gibt. Hier sind sie noch einmal zusammengefasst. Unser Beispielbild von pixabay.com hat die Lizenz CC 0 wir können es also bedenkenlos teilen, bearbeiten und veröffentlichen. Wenn wir uns also diese sechs Creative Commons merken, beachten und wissen, was sie bedeuten, können wir zur Verfügung gestellt das Material aus dem Internet bedenkenlos erkennen und nutzen.